Sie möchten einen Screencast aufnehmen, also einen kleinen Film darüber drehen, wie Sie etwas am Bildschirm erklären, dann sind Sie genau richtig. Ich zeige Ihnen hier die allereinfachste Möglichkeit, wie man das tun kann, und zwar mit PowerPoint. Zunächst mal klicke ich hier auf Einfügen, dann Bildschirmaufzeichnung, dann kann ich hier auswählen zunächst, welchen Bildschirmbereich ich aufnehmen möchte, zum Beispiel in diesem Fall den kompletten Bildschirm. Dann kann ich hier oben noch auswählen, ob Audio mit aufgezeichnet wird, das ist die Voreinstellung, und ob der Mauszeiger mit aufgezeichnet wird. Sobald das hier grau hinterlegt ist, werden diese beiden Spuren mit aufgenommen, sodass man da also nichts verändern muss. Sobald ich auf Aufzeichnen klicke, wird runtergezählt und zack, Sie können mit Ihrem Screencast beginnen. In diesem Fall würde ich hier kurz was zu Starter erklären, würde zum Beispiel eine Tabelle anfordern für eine der Variablen und... Weiter und so fort. Sobald ich dann zufrieden bin mit meinem Tutorial, kann ich wieder hier nach oben gehen, ans äh, obere Ende des Bildschirmbereichs, dann öffnet sich hier wieder diese kleine Menüleiste, kann dann entweder Pause oder Stopp auswählen. Sobald ich Stopp geklickt habe, wird dieses kleine Video, das ich erzeugt habe, in PowerPoint automatisch eingefügt und das Besondere ist jetzt, ich kann es auch einfach als MP4 abspeichern, so dass ich es für jede andere Anwendung weiterverwenden kann. Und zwar gehe ich dafür einfach mit einem Rechtsklick drauf und gehe auf Medien speichern unter, dann auswählen, wo es hingespeichert wird und kann es wie gesagt für jede weitere Verwendung, zum Beispiel wenn ich es auf YouTube hochladen möchte, dann benutzen. Viel Erfolg beim Umsetzen!